Wir haben uns mit dem Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl, Stefan Vogel, für die AfD getroffen, hier am Fichteturm. Es ist einer Ihrer Lieblingsorte. Warum? Ja, unterhalb des Fichteparks und des Fichteturms äh, liegt die Westendstraße. Dort habe ich äh, die ersten 32 Jahre meines Lebens äh, verlebt, äh, gewohnt. Ich äh, bin äh, in der Auferstehungskirche, die äh, hier auch äh, in der Nähe liegt, äh, getauft und konfirmiert worden. Und äh, gleichzeitig bin ich in der 39. und äh, 49. Schule, Grundschule in die Schule gegangen und habe die ersten zehn äh, Schuljahre auch hier äh, verlebt und verbracht. Äh, auf der Promenade äh, bin ich äh, als Kind äh, ausgeführt worden äh, und äh, die, unterhalb des Fichteparks auf dem Kinderspielplatz äh, da auch... Äh, ja, meine Kindheit zum Teil auch mit Eine sehr, sehr schöne Gegend, an die ich mich immer sehr gerne zurückerinnere. Wir bei Radio Dresden ähm, sprechen darüber, wir lieben Dresden. Warum lieben Sie Dresden? Einmal, dass es meine Heimatstadt ist, dass ich auch den Vergleich ziehen kann mit vielen anderen wunderschönen Städten in Deutschland und Europa. Dresden ist eine Kunst, ist eine Kultur, ist eine Bildungsstadt, hat auch einen entscheidenden Einfluss auch auf die Belange von Sachsen. Eine starke Wirtschaft, die noch stärker werden könnte und auch müsste. Eine wunderbare Umgebung vergleiche, die wirklich Dresden damit anderen sehr, sehr schönen Städten da nicht scheuen braucht. Warum werden Sie der beste Oberbürgermeister für Dresden? Weil ich mich, glaube ich, in Dresden am besten doch mit auskenne, am meisten auch mit identifizieren kann. Ich Dresdner bin, ganz genau weiß auch, wie die Dresdner Bürger auch ticken und denke auch einen sehr, sehr guten Draht zu den Dresdnern A zu haben und ihn auch weiter auch ausbauen zu können. Was machen Sie als erstes, wenn Sie die Oberbürgermeisterwahl gewinnen würden? Ich würde zunächst erstmal sehr sehr viele Fragen stellen. Sehr sehr viele Fragen in der Verwaltung im Rathaus, die Themen, die mich beschäftigen, in Fragen hinsichtlich jetzt der Verwaltung stellen, um dort für mich dann auch einen entsprechenden Masterplan auch aufzustellen. Und wen wählen Sie am 7. Juni? Mich. Vielen Dank, Stefan Vogel, Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl von der AfD.